Du spürst, dass du trotz deinem Glück das Leid dieser Kinder nicht vergisst. Schrei mit mir den Schrei. einer Mutter für ihr kind. Wie kann es sein, dass niemand hier ist, der ihnen hilft? Wann wird es hell? Wann wird es geschehen? Wie lange muss die Weltkinder leiden sehen? Schrei mit mir den Schrei. Kraft zu schreien, echt, Oh, der den Schrei. Oh, oh, oh, oh. Hast du jemals schon von Helden gehört, die Gefahren leid und Verachtung nicht stört, um jene Stimme zu sein, die man sonst nicht hört?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 der nicht verharrt, bis das Licht in jedem Herz gewinnt.